Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Talk Ausnahme und Zustand. Am 6. Januar jährte sich der Sturm auf das US-Kapitol und wir haben alle noch lebhaft die Bilder vor Augen. Oberkörperfreie Männer in Pelzmützen randalieren im US-Kapitol, panische Abgeordnete müssen in Sicherheit gebracht werden, viel zu wenig Polizei, es fallen Schüsse, fünf Menschen kommen ums Leben. Und weitere vier Polizisten nehmen sich nach dem Einsatz in der Folge das Leben. Wir haben heute die Journalistin und Historikerin und Expertin für dieses Thema Annika Brockschmidt zu Gast. Und sie hat gerade erst ein Buch ähm, zum Thema geschrieben, wo der Sturm auf das Kapitol auch ähm, sehr viel Raum einnimmt. Hier steht es, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Wir freuen uns sehr, dass sie uns äh, zugeschaltet ist. Äh, herzlich willkommen, Annika Brockschmidt. Hallo, freut mich. Ja, ich würde sagen, äh, wir steigen gleich ein mit äh, der ersten Frage. Ähm, wir haben ja die Bilder gesehen und die haben mich zumindest und viele hierzulande ziemlich schockiert. Weil wenn man mal ins äh, Kapitol rein möchte, dann muss man durch diverse Sicherheitsschleusen, äh, die muss man passieren, muss sich irgendwie ausweisen. Wie konnten diese Demonstranten so schnell ins Kapitol Eindringen Und was hat Donald Trump damit zu tun, der ja vorher bei einer Kundgebung diesen Demonstranten extremst eingeheizt hat und sie aufgefordert hat, zum Kapitol zu marschieren? Also wie sie äh, so leicht ins Kapitol eindringen konnten, wird ja gerade versucht, in einem äh, Untersuchungsausschuss herauszufinden. Es gibt da ja einige Unklarheiten, was die Abläufe angeht. Es ähm, gibt Stimmen auch innerhalb der Capital Police, die sagen, sie seien nicht richtig vorbereitet äh, gewesen, äh, die Kommunikation habe nicht gestimmt, ähm, es gab sowieso auch Fragen, warum die National Guard äh, stundenlang nicht erschienen ist. Jetzt hat sich herausgestellt, äh, auch im Untersuchungsausschuss, dass beispielsweise Mark Meadows Trumps Stab, äh, Stabschef noch am Tag davor jemandem eine SMS geschickt hatte, wo er gesagt hatte, die National Guard stünde bereit, um Trump-Demonstranten zu schützen. Das ist also alles etwas seltsam und es gibt viele Fragen, die noch offen sind, die aber gerade eben auch noch in laufenden Ermittlungen ähm, geklärt werden sollen. Und du hast es ja gerade auch erwähnt, Trump hat eben direkt vor dem Sturm auf das Kapitol eine Rede an seine Anhänger gehalten, in der er sie äh, ganz deutlich dazu aufgehetzt hat, in der er sie direkt dazu aufgefordert hat, zum Kapitol zu ziehen. Und er hat ihnen weiß gemacht in dieser Rede dasselbe, was er auch schon in den Monaten davor immer wieder behauptet hat, dass es nämlich an Mike Pence, an seinem Vizepräsidenten hänge, ähm, ob diese Wahl zertifiziert wird oder nicht. Also ob er die Wahl gewinnt oder nicht, denn ähm, er war ja mit all seinen Klagen wegen angeblichen Wahlbetrugs gescheitert. Und der Sturm auf das Kapitol war letzten Endes der Versuch, die dort stattfindende Zertifizierung der Wahlergebnisse zu stoppen. Eventuell, wie einige Pläne und Memos und diese eine berühmte Staatsstreichs-Powerpoint zeigt, ähm, eventuell war vielleicht geplant, den nationalen Notstand ausrufen zu lassen, falls es zu Zusammenstößen mit linken Demonstranten kommen sollte. Die waren aber zum Glück vorsorglich zu Hause geblieben. Ähm, also diverse linke Gruppierungen hatten dazu aufgerufen, nicht nach Washington zu gehen, weil man davon ausging, dass äh, Trump-Anhänger versuchen würden, Zwischenfälle zu provozieren. Und äh, so kam es eben also unter anderem nicht zur Ausrufung des nationalen Notstands und trotzdem waren, und das stellt sich jetzt immer mehr und mehr heraus, in diesem Untersuchungsausschuss waren äh, Teile des Weißen Hauses, vielleicht auch Teile des Pentagons und es sieht so aus, als seien auch Teile des Kongresses in die Planung des 6. Januars involviert gewesen. Genau wie Teile der religiösen Rechten. Was aber genau vor sich ging und welche Rolle wer jetzt genau gespielt hat, das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Du hast den Untersuchungsausschuss äh, angesprochen. Wie schreitet da die Aufarbeitung voran? Das Problem ist bei solchen Sachen ja immer, äh, dass äh, die Mühlen sehr langsam malen. Das gilt auch äh, für diesen Untersuchungsausschuss. Und das ist auch mit das Hauptproblem. Denn an sich könnte man ja davon ausgehen, okay, der Untersuchungsausschuss braucht halt so lange, wie er braucht, um ähm, das Ganze vernünftig abzuwickeln. Das Problem ist aber dass jetzt eben diese Mitterm-Wahlen anstehen. Also dass ähm, wir davon ausgehen können, dass zumindest sollten die Republikaner ihre Mehrheiten im Kongress wieder gewinnen, was nicht ungewöhnlich wäre für Zwischenwahlen. Es musste passieren, aber es ist recht wahrscheinlich, dass es passiert. Traditionell verliert die Partei, die den Präsidenten stellt, verliert meistens die Midterm-Wahlen, selbst wenn es eine größere Mehrheit gibt, als sie momentan die Demokraten haben. Und wenn die Republikaner also jetzt ähm, diese midterm gewinnen, dann kann man sehr sicher davon ausgehen, haben ja einige auch schon angekündigt, dass sie diesen, ähm, unter, also dass sie diesen Untersuchungsausschuss ähm, einstampfen werden, also dass sie den auflösen werden. Die beiden einzigen Republikaner, die dort äh, mit dran teilnehmen, sind ja von ihrer Partei auf diverse Arten und Weisen geschasst worden. Also die haben ja zumindest in dieser republikanischen Partei keine, keine politische Zukunft mehr. Das sind äh, Liz Cheney und Adam Kinsinger. Beide würde ich jetzt auch nicht unbedingt als die Helden der Demokratie bezeichnen, aber sie haben quasi so eine Art eine Minimumsgrenze für sich gezogen. Ähm, auf was man sich einigen muss in einer Demokratie. Und das ist eben Trump hat die Wahl verloren und der 6. Januar fand statt und war nicht gut. Okay, also es gibt zwei republikanische Abgeordnete, die irgendwie an dieser Aufarbeitung ähm, mitwirken wollen und der Rest äh, boykottiert das. Sehe ich das? Okay, das ist... Genau, so. also boykottiert es entweder oder verbreitet aktiv Lügen darüber. Es gibt diverse Verschwörungsmythen, die verbreitet werden in verschiedenen Ausführungen, also das äh, seien gar keine Trump-Leute gewesen, das sei eine verdeckte Operation des FBIs gewesen, um Trump-Leute zu diskreditieren. Dann gibt es wiederum auch welche, die sagen, doch, das waren Trump-Leute und es war gut. Also ähm, die Frau, die beim Sturm auf das Kapitol ähm, getötet wurde, Ashley Babbitt, wird ja jetzt mittlerweile nahezu Märtyrerhaft verehrt, teilweise auch von gewählten Abgeordneten, also da gibt es ganz viele sich auch widersprechende Narrative. Das macht aber überhaupt nichts, diese kognitive Dissonanz, denn es geht hier letzten Endes wie so oft bei den Narrativen der Rechten, es geht quasi nicht um logische Konsistenz, sondern es geht um die Bestätigung von Identität und um, zu, um letzten Endes um das Kämpfen des Kulturkampfs. und ähm, dafür ist es unwichtig, ob das, was ich erzähle, jetzt irgendwie in sich logisch ist und äh, das sieht man gerade leider ziemlich gut an dem, was äh, die Mehrheit der gewählten Vertreter der Republikanischen Partei äh, von sich gibt. Und die wenigen, die eben dagegen stehen, ähm, gehen entweder demnächst in Rente oder ähm, haben jetzt schon äh, äh, parteiinterne Herausforderer, gegen die sie antreten müssen oder sie treten eben gar nicht erst an. Ja, du hast den äh, Kulturkampf angesprochen, der wird aber ja nicht nur in der Sprache geführt, sondern auch ganz materiell handfest in deinem Buch. Ähm, zeichnest du in äh, einem Kapitel nach, wie früher schon rechte Präsidenten eben ins Weiße Haus gekommen sind und dort eben entsprechende Weichen gestellt haben? Auch Trump hat ja in seiner Amtszeit äh, drei Richter bei dem obersten Gericht äh, ins Amt gebracht, die bis zu ihrem Lebensende amtieren werden und vermutlich. Ähm, jetzt nicht so unbedingt linke Entscheidungen treffen werden. Aktuell werden äh, demokratische Wahlkreise behindert. Wachen wir irgendwann in einer ähm, autokratischen USA auf, wenn dieser Umbau so weitergeht? Genau, also es ist ja ein Prozess, der schon äh, mehrere Jahrzehnte andauert. Es ist, glaube ich, ähm, generell sehr verführerisch zu glauben, dass dieser Prozess, dieser antidemokratische Prozess jetzt mit kleinem d, dass der erst mit Trump angefangen habe. Ähm, tatsächlich sehen wir erste ähm, sehen wir erste Zeichen davon schon in den frühen 60er Jahren. Da sehen wir, wie sich also diese moderne religiöse und politische Rechte, wie wir sie heute kennen, bildet. Und ähm, in diesen letzten Jahrzehnten hat diese Bewegung also eine extrem mächtige, ja, ich glaube, am besten kann man es als politische Infrastruktur bezeichnen, äh, die sie aufgebaut hat. Und das Ziel dieser Bewegung ist es eben, dezidiert ein Amerika zu schaffen, das einer bestimmten Sorte des Christentums, ne, also auch nicht dem Christentum allgemein, sondern nur diesem rechten Christentum, eine gesellschaftliche Vormachtstellung einzuräumen. Und diese Leute reden sehr gerne, auch vor allem vor dem obersten Gerichtshof, den wir gerade erwähnt haben, reden gerne, dass es zum Beispiel nur um Religionsfreiheit geht, wenn es beispielsweise darum geht, dass in God we trust über einer staatlichen Schule stehen soll. Aber tatsächlich sieht man bei näherem Hinschauen auch auf Supreme Court Fälle und darüber, wenn man mal darauf schaut, wie diese Richter tatsächlich argumentieren, dass das letzten Endes, also dieses Gerede von Religionsfreiheit nur eine, Nebelkerze ist. Denn es ist sehr klar, dass das jeweils nur für sie gilt und nur für ihre Sorte des Christentums gilt. Und das heißt, wie, so, wie eine solche Gesellschaft am Ende aussähe, ob das tatsächlich eine Theokratie wäre oder eine andere Gesellschaftsform, eine Theonomie, wo es so eine Art religiöse Adelsklasse oder sowas gibt, das, ist, das kommt darauf an, quasi welchen Teil der Bewegung man fragt. Aber worauf sie sich alle einigen können, ist, ähm, unserer Sorte des Christentums, die sie für das einzig wahre Christentum halten. Ähm, wir sollen eine Vormachtstellung in der Gesellschaft haben. Und äh, sowas passiert natürlich nicht über Nacht, so ein Wandel der Gesellschaft und eine solche Unterhöhlung der politischen Institutionen. Äh, auch nicht innerhalb von vier Trump-Jahren, sondern das ist wie gesagt ein jahrzehntelanger Prozess. Zumindest, wenn man den äh, demokratischen, also wieder kleines d, wenn man den demokratischen Schein wahren will. Du hast jetzt schon ähm, Ideologien angesprochen. Auf Da würde ich gleich noch tiefgehendere äh, Fragen stellen, was eigentlich diese religiösen Rechten auszeichnet, wie ihr Weltbild aussieht. Aber ich würde noch einmal kurz auf Donald Trump und eben diesen Umbau ähm, eingehen, und zwar hinsichtlich der Medien. In den USA spielen ja so Fernsehsender, Fox News beispielsweise rechte Fernsehsender, wo dann eben rechte Moderatoren, aber auch religiöse, fundamentalistische Fernsehprediger auftreten, eine sehr viel größere Rolle. Wie würdest du das einschätzen? Was ist ihre Rolle bei der Radikalisierung der USA, also dieses ganze Medienimperium und Trump war ja auch irgendwie so ein Medienpräsident? Ja, also ich glaube, sie spielen eine ganz ähm, elementare Rolle, weil, also wenn man in die Geschichte schaut, diese religiösen Medienimperien, die vergisst man ja gerne, ne? weil klar, das ist auch eben erwähnt, Fox News ist so das bekannteste, ähm, aber das ist nur ein Teil einer wirklich sehr gut vernetzten Medienlandschaft und da spielen eben diese religiösen ähm, Mediennetzwerke eine große Rolle, die man gar nicht so wirklich kennt. Also, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ähm, als Trumps Präsidentschaft begann, ähm, da wurden Akkreditierungen verteilt für das White House Press Corps und da waren äh, teilweise auch Medien dabei, wo es dann irgendwie Kolumnen gab in der Washington Post oder so. Uh, wer ist denn diese, diese, dieser Sender? Den kennen wir gar nicht, ähm, wo. Leute, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigen, schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, hier gibt es eine, eine ganz große Sparte tatsächlich ähm, der Medien, die ein ordentlicher Teil der Bevölkerung regelmäßig konsumieren, die völlig unter dem Radar ähm, der gängigen großen Medienhäuser ähm, verlaufen. Einfach ganz praktisch gesehen, wenn es um Radio geht, weil man diese Radiosender eben in den großen Städten, zum Beispiel an den Küsten, wo die meisten großen Medienhäuser sitzen, nicht empfängt. Und diese religiösen Medienimperien sind äh, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vor allem aufgebaut worden. Und das funktionierte immer im Zusammenspiel mit dem Niedergang des Lokaljournalismus. Also dort, wo äh, lokale Radiosender beispielsweise dicht machen mussten, sind dann eben diese Leute reingegangen, haben diese Sender aufgekauft und haben so ein Netzwerk geschaffen. Und es ist nochmal wichtig zu betonen, es, das sind jetzt keine Sender, wo es irgendwie, wo jetzt nur Bibelstunde ist oder sowas. Da wird ja nicht irgendwie apolitisch gepredigt, sondern, da kommen wir auch zum Thema von christlichem Nationalismus, der vereint ja Politik, Religion und Nation zu quasi einer politischen und religiösen Identität. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn man, und das übrigens schon lange vor Twitter und Facebook, wenn man quasi eigene Filterblasen schafft, die die politische Gegenseite im Übrigen kaum wahrnimmt, wo man 24 Stunden am Tag letzten Endes über den Äther schicken kann, dass der politische Gegner von Dämonen besessen ist und das Land zugrunde richten will. Und ich glaube, deswegen ist auch vieles von Trumps Rhetorik auf fruchtbaren Boden gefallen, weil ich sag mal so, die äh, große Teile der republikanischen Basis, äh, gerade in diesen Gegenden wirklich zwischen den Küsten des Landes, weil die schon medial darauf vorbereitet waren. Also das war jetzt keine Rhetorik, die diese Leute geschockt hat, sondern das war ihnen bereits bekannt. Das heißt, das wurde sehr lange vorbereitet in so einem vorpolitischen Raum? Ich würde gar nicht mal sagen, dass es vorpolitisch ist, weil das das ist so, ich glaube, das ist auch das, was diesen christlichen Nationalismus vielleicht gerade so aus, aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht so schwierig macht zu verstehen. Ähm, Politik und Religion sind da nicht unbedingt zu trennen und natürlich sind auch früher schon äh, republikanische Politiker in diese Sendungen gegangen und ähm, haben sich dort interviewen lassen und so weiter und so fort. Es gibt da ja... Ähm, rechte Medienstars auch schon seit Jahrzehnten. Ähm, einer der wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so, auch in Mainstream-Medien Bekannteren äh, war Rush Limbaugh, der ja eine massive, einen massiven Einfluss auf die republikanische Partei hatte, also wo sogar republikanische Präsidenten haben ihn hofiert, haben ihn ins Weiße Haus eingeladen, weil klar war, dass diese Leute einen wahnsinnig breiten Zugang haben zu den Wählern der Basis, die man braucht und wahnsinnig wertvoll sind, um das eigene Messaging an den Mann und an die Frau zu bekommen. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil es gibt auf demokratischer Seite nichts, was dem auch nur annähernd entsprechen würde. Und das ist natürlich ein massiver Vorteil, wenn man nicht nur... Ein, ein Mediennetzwerk hat, sondern wenn dieses Mediennetzwerk auch noch quasi in sich autoritär aufgebaut ist. Das heißt, da werden jetzt nicht irgendwie unterschiedliche äh, Ansichten ähm, unter die Leute gebracht oder da werden jetzt keine politischen Diskussionen geführt, sondern das ist ein ganz effektiver Messaging-Kanal und das ist auch mit einer der Gründe, warum die religiöse Rechte so gut im Messaging ist. weil es eben jetzt kein Marktplatz von Ideen ist, sondern weil da ganz stringent von oben nach unten die Message durchgegeben wird. Das heißt, diese Leute hören auch immer wieder und wieder dasselbe und dadurch ähm, prägt sich das natürlich ein. Also selbst wenn ich gar nicht wahnsinnig politisch bin und irgendwie nur auf dem Weg zur Arbeit das Radio anmache, wenn ich permanent höre, dass Hillary Clinton ein Dämon ist, heißt das zwar vielleicht nicht, dass ich unbedingt daran glaube, aber es macht auf jeden Fall was mit mir. Das ist äh, auf jeden Fall heftig. Ähm, kommen wir mal zu der Gruppe, die äh, Trump wesentlich mitgetragen hat und irgendwie auch eine seiner äh, Wählerbasen war. Und zwar die christlich-fundamentalistische Rechte. Wie viele Leute umfasst dieses Spektrum ungefähr in den USA? Und was ist das für eine Gruppe? Also sozial gesprochen, sind das Bessergestellte oder sind das Leute, die Angst vor einem sozialen Absturz haben? Wie kann man diese Gruppe charakterisieren? Ich würde das, glaube ich, tatsächlich noch etwas ausweiten. Weil, also auch wenn wir über die religiöse Rechte sprechen, sind das ja tatsächlich nicht nur christliche Fundamentalisten, auch wenn das, was man weiße Evangelikale nennt, auch wenn das mit die größte, einflussreichste, treibende Gruppe innerhalb dieser Bewegung ist, sondern wir finden genauso ähm, charismatische Katholiken, reguläre Katholiken, Protestanten, äh, Pfingstkirchler, Mormonen, orthodoxe Juden vereinzelt, aber auch beispielsweise Menschen, die sich gar keiner bestimmten Glaubensrichtung äh, zuordnen. Und deswegen macht es meiner Ansicht nach mehr Sinn, hier auf den gemeinsamen Nenner zu schauen. Also was ist das, was all diese Leute gemeinsam haben? Und das ist der eben erwähnte christliche Nationalismus, der also argumentiert, ähm, wenn du ein guter Amerikaner, muss auch, ein Christ sein, und zwar ein Christ, der unserer Sorte des Christentums entspricht. Und diese beiden Identitäten sind nicht zu trennen. Deswegen sind, ist die symbolische Darstellung des christlichen Nationalismus so oft durch Kreuz und Flagge repräsentiert. Das ist nämlich genau das, worauf es äh, hinausläuft. Und äh, du hast nach den Zahlen gefragt. Wir haben jetzt tatsächlich äh, seit kurzem zum ersten Mal auch äh, quantitative Datenerhebungen, was christlichen Nationalismus angeht. Das ist... Sehr spannend und dazu vorneweg, auch das muss man glaube ich noch mal sagen: christlichen Nationalismus als Phänomen, also Amerika als die christliche auserwählte Nation, das ist auch ganz eng verbunden, oft mit dem amerikanischen Exzeptionalismus. Den gibt es nicht nur auf rechter, sondern auch auf linker Seite, auch bei Demokraten, aber. Und das muss man auch ganz deutlich sagen, in dieser militanten Form, über die wir heute sprechen, finden wir ihn tatsächlich äh, nur bei der Rechten. Und äh, Perry und Whitehead, das sind zwei Soziologen, die da seit Jahren zu forschen, die haben herausgefunden, dass tatsächlich knapp mehr als die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner, das sind 51,9 Prozent, ähm, sind ihrer repräsentativen Umfrage zufolge entweder, also Sie haben das so kategorisiert in verschiedene Gruppen, vier verschiedene Gruppen, äh, 51,9 Prozent sind entweder starke Befürworter des christlichen Nationalismus oder zumindest tendenziell eher positiv dazu eingestellt. Also ähm, wenn man das nochmal aufteilt, diese 51,9 Prozent, sie ordnen 32,1 Prozent dem zu, was sie Accommodators nennen. Das sind Menschen, die den Ideen des christlichen Nationalismus eher zugeneigt sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie das voll unterstützen, aber das schon eher positiv finden. Und dann gibt es dann noch die kleinere Gruppe der sogenannten Ambassadors, also Botschafter mit äh, 19,8 Prozent. Und das ist eine Gruppe, die also den christlichen Nationalismus nicht nur stark befürwortet, sondern ihn auch aktiv bewirbt und aktiv ähm, predigt. Und auch hier nochmal: christlicher Nationalismus ist ein Spektrum. Also ich würde sagen, den Kern der fundamentalistischen religiösen Rechten kann man diesen Ambassadors zuordnen, also so um die 20 Prozent. Und es ähm, ist vielleicht verwunderlich, warum ist das die Mehrheit? Ähm, es heißt doch immer, die sind äh, zahlenmäßig nicht in der Mehrheit. Das stimmt insofern, dass ja, die Mehrheit der Bevölkerung will eine pluralistische, eine multiethnische Demokratie. Aber wie gesagt, es gibt eben einen Teil des christlichen Nationalismus, äh, der auch auf linker Seite zu finden ist oder zumindest auf demokratischer Seite. Von den Demo bei den Demokraten findet man ja alles an politischen Positionen, ich würde sagen von CDU, CSU bis zur Linken. Ähm, das muss man sich auch immer noch mal vor Augen führen. Also die Demokraten sind nicht automatisch links, weil man das ja auch in der deutschen Berichterstattung oft hat, die Republikaner sind Rechtsdemokraten, sind links. Ähm, nein, die, die Demokraten sind quasi wirklich CDU bis CSU, CDU, CSU bis zur Linken, so dass es manchmal, finde ich, an ein Wunder grenzt, dass sie überhaupt irgendwas ähm, <lacht> beschließen. Und äh, tatsächlich teilt es sich jetzt entlang von, wer ist noch auf der Seite der Demokratie? Und wer nicht? Und dieser Teil, unter anderem, also diese Ambassadors, diese 20 Prozent, ähm, und das zeigen diverse Studien eben, sind antidemokratisch eingestellt. Sie, ähm, also wer einen hohen Wert von christlichem Nationalismus äh, zu verzeichnen hat, ähm, ist beispielsweise sehr wahrscheinlich auch für die Todesstrafe, ist sehr wahrscheinlich für eine extrem restriktive Einwanderungspolitik, äh, ist für... Äh, klaren einsatz von polizeigewalt ähm, hat bestimmte rassistische ansichten also das hängt irgendwie alles miteinander zusammen und ich glaube deswegen ist christlicher nationalismus quasi das richtige messgerät weil es all diese einzelnen stränge verbindet weil ähm, man sieht ganz klar in den studien und in den umfragen wenn man quasi darauf kontrolliert welcher faktor sagt am wahrscheinlichsten aus, dass jemand für Trump gestimmt hat, dann ist es beispielsweise nicht die Denominationszugehörigkeit, also nicht, ob jemand evangelikal ist oder nicht, sondern ob jemand sich äh, dem Spektrum des christlichen Nationalismus zuordnen lässt. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, um verschiedene Sachen, <lacht> verschiedene Aspekte dieser Situation zu verstehen, weil es sonst, glaube ich, an vielen Stellen unlogisch wirkt. Seit ja. sehr lange. Vielen Dank für die Ausführung. Das war sehr aufschlussreich. Du hast einen Begriff benutzt, äh, amerikanischer Exzeptionalismus. Except Könntest ja. du darauf noch mal kurz eingehen? Ja, also äh, den gibt es in verschiedenen Formen, den gibt es in einer eher, säkulär, äh, eher, einer eher säkulareren Form, aber äh, hier begegnet er uns meistens eher in religiöser Prägung. Äh, das ist letzten Endes ganz verkürzt gesagt. Ähm, der Gedanke, dass Amerika eine besondere Nation ist, die vor allen anderen Nationen der Welt ein, ein, eine Vorreiterrolle hat, dass sie, wenn man es jetzt religiös liest, von Gott zu großem Berufen ist, dass sie, je nachdem wie extrem man im amerikanischen exzeptionalismus wird, dass quasi die Amerikaner das neue auserwählte Volk sind und quasi den, die Rolle der Israeliten in der Bibel eingenommen haben, da schwingt dann auch schon Antisemitismus ähm, direkt mit, da kommen wir bestimmt aber auch später nochmal zu. Also letzten Endes ähm, trifft, trifft man Mainstream-amerikanischen Exzeptionalismus meistens in der Form von die USA sind eine Demokratie mit ähm, Vorrang in der Welt, ähm, mit Anspruch auf Vorrang, auf etwas Besonderes, sind quasi äh, besonders von Gott gesegnet und sind als christliches und als christliches Land kommt ihnen eine Vorreiterrolle zu. Das ist die ganz kurze Kurzfassung, über die vermutlich jeder Historiker, der zuhört, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Aber das ist ganz kurz. Also so ist, und das so ist das, perfekt das, verständlich. Und das äh. kann man quasi, wenn man jetzt das auf diese politische Situation gerade bezieht und die Gefahr ähm, die sich da ähm, zusammenbräut, lässt sich das beispielsweise auch so übersetzen, ähm, wenn es jetzt um autoritäre Bewegungen oder gar faschistoide Bewegungen geht: ähm, sowas kann hier nicht passieren. Wir sind die Demokratie schlechthin, wir sind die älteste Demokratie der Welt, sowas kann hier nicht passieren. Das ist beispielsweise auch eine Form des amerikanischen Exzeptionalismus. Okay, vielen Dank für nochmal die ähm, Ausführung. Ähm, sozusagen die Rolle Amerikas in der Welt. Darauf äh, würde ich gleich nochmal eingehen. Aber zunächst äh, was sozusagen da innenpolitisch äh, propagiert wird und ähm, die religiöse Rechte stilisiert ja die Gegnerschaft zur Selbstbestimmung Schwangerer ähm, sozusagen zum gemeinsamen Konsens. Sie nennen das dann Pro-Life äh, im Gegensatz zu Pro-Choice und suggerieren damit, dass ähm, alle die für eine legalisierte Abtreibung sind für die Selbstbestimmung Schwangerer, ähm, ekelhafte Babymörder sind oder sowas. Und ähm, gleichzeitig eben ein ra sehr rassistisches Gedankengut von der Überlegenheit weißer Menschen, äh, White Supremacy auch genannt. Wie passt das zusammen? Wie legitimieren die das? Ähm, also vielleicht muss man da ganz kurz erklären dazu sagen, vielleicht gehen wir auch nachher noch mal äh, genauer drauf, ein, also die Frage, wie passt quasi dieser christliche Aspekt und White Supremacy zusammen? Der passt tatsächlich sehr gut zusammen. Also auch hier, wenn man in die Geschichte schaut, ich glaube, wir sind das als Gesellschaft oft gewohnt, den Begriff christlich mit gut gleichzusetzen. Und ähm, das gibt die Geschichte tatsächlich nicht her. Also wenn wir in die Geschichte der Südstaaten schauen, ähm, ist da von Anfang an... Ähm, die Rechtfertigung der Sklaverei ganz enorm gestützt durch eine explizit White Supremacy deklarierende Theologie. Aber wie gesagt, das, dazu später nochmal. Aber ähm, ist insofern auch wichtig, weil der Mobilisator, der in den 60er, äh, nicht in den 60er, doch in den 60er Jahren äh, zu, letzten Endes zur, zur Genese und zur Bildung der religiösen und politischen Rechten, wie wir sie heute kennen, beigetragen hat, was der Grund war, warum die politisch aktiv geworden sind, war ja nicht der Kampf gegen Abtreibung. Ne? Also das Urteil Roe v. Wade ist ja erst 1973, also das Abtreibung legalisiert. Und äh, die religiöse Rechte erzählt ja gern, das war der Moment, wo wir wussten, wir mussten, mussten für, die, äh, für die, für das ungeborene Leben in die Politik und in den Kampf ziehen. Äh, historisch gesehen ist es Quatsch. Ähm, und das hat tatsächlich ein ein evangelikaler Historiker gezeigt, der quasi, also soweit ich weiß, auch nach wie vor evangelikal ist, aber der ähm, gesagt hat, um zu verstehen, warum diese Leute für Trump und für Trumps Rassismus so abgegangen sind, muss man verstehen, warum sie überhaupt angefangen haben, sich politisch zu organisieren. Und der Grund dafür war eben nicht der Kampf gegen Abtreibung, sondern der Kampf gegen die Aufhebung der Segregation, also der auf Deutsch glaube ich übersetzt, sogenannten Rassentrennung an Schulen. Abtreibung hat die Evangelikalen selbst zur Zeit des Urteils von uh, Rogan Wade noch gar nicht interessiert. Das galt als katholisches Thema. Da wollte man irgendwie nichts mit zu tun haben. Auch eine lange Geschichte des Antikatholizismus in den USA. Das hat einen irgendwie nicht interessiert. Und... Ähm, man, Also sogar die Southern Baptist Convention, eine der größten ähm, ja, Zusammenschlüsse und die Speerspitze des christlichen Nationalismus heute, hatte selbst, so, selbst nach Roe Wade noch ein paar Jahre lang eine relativ liberale Abtreibungspolitik in ihren Beschlüssen. Aber dass äh, christliche Privatschulen, die keine schwarzen Schüler aufnehmen wollten, plötzlich ihren steuerfreien Status verlieren wollten, Sie hätten also sogar weiter diskriminieren können. Es ging hier also nur ums Geld und Rassismus natürlich. Das war der eigentliche Auslöser. Und jetzt die Frage, wie kommt man dann aber zur Abtreibung? Naja, ähm, man wusste, also es war quasi der Führungsriege der religiösen Rechten, klar, dass äh, außerhalb der, der eigenen Reihen die Begründung äh, ich will nicht, dass mein Kind in der Schule neben einem Schwarzen sitzt, dass das nicht so gut zieht. Und deswegen hat man unter anderem erstmal mal versucht, überhaupt diese ganze äh, Segregation-Geschichte in eine, ja, dem Ganzen so eine Art Makeover zu geben und das marketingtechnisch irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen, ein bisschen aufzufrischen, sodass es nicht ganz so rassistisch wirkt. Also deswegen hat man beispielsweise angefangen von, School Choice zu reden, also freie Wahl, auf welche Schule man geht und von Elternrechten. Und das hört man bei, also das Echo davon, von dieser Rhetorik hört man beispielsweise heute noch bei den aktuellen sogenannten Anti-Critical Race Theory Gesetzen in diversen Bundesstaaten. Also da heißt es auch, die Elternrechte müssen geschützt werden und äh, das christliche Erbe und so weiter und so fort der säkulare Staat will sich einmischen und will hier irgendwie in das Elternrecht auf christliche Erziehung angreifen. Das war so die Argumentationslinie. Und gleichzeitig hat man gemerkt, wir brauchen aber trotzdem auch noch was anderes. Wir brauchen noch ein anderes Thema, weil diese, diese Schulgeschichte, die zieht irgendwie innerhalb der unserer evangelikalen, war wohl gut, aber wir brauchen noch irgendwas anderes und nicht nur lässt sich die Story von den selbsternannten Lebensschützern in Anführungszeichen, denn letzten Endes geht es ja eigentlich um erzwungene Geburt, Unterstützer erzwungener Geburt, äh, nicht nur lässt sich diese Story besser erzählen, sondern man kann hier sogar durch bestimmte Verschleierungstaktiken, rhetorische Verschleierungstaktiken so tun, als sei man nicht rassistisch. <lacht> denn es wird beispielsweise nicht nur massiv mit dem Vokabular der schwarzen Bürgerrechtsbewegung hantiert, ähm, unter Abtreibungsgegnern, sondern man behauptet beispielsweise auch, äh, Abtreibung sei Schuld an einem, Zitat, Genozid an schwarzen Babys, den man verhindern müsse. Und impliziert also so, die Demokraten wollen schwarze Babys umbringen. Also es, es dient, es hat quasi äh, verschiedene Funktionen, dieses Narrativ von, äh, vom sogenannten Lebensschutz. Also einerseits verschleiert man quasi die eigenen rassistischen Ursprünge der eigenen Bewegung und andererseits kann man sich gleich äh, quasi so positionieren, dass man sich zumindest vor einem oberflächlichen Rassismusvorwurf schützen kann weil man eben mit manipulierten Zahlen äh, hantiert, weil man sich eben darstellt, als sei man der, quasi der Schutzpatron der schwarzen Babys. Und also es ist auf faktischer Ebene alles absurd, ähm, aber es funktioniert. Oha. Ähm was sagst du, was sind die Machtressourcen dieser evangelikalen oder christlich-fundamentalistischen, christlich-nationalistischen Fraktionen? Woher kommt dieser Einfluss? Ist das ähm, Geld oder also wo nehmen die ihr Mobilisierungspotenzial her? Ähm, ja, das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, ähm, es sind versch verschiedene Sachen. Also einerseits... Ein, ein Mobilisierungsfaktor rein ideologisch ist, glaube ich, tatsächlich, und das zeigen ja auch Studien, du hast ja eben auch nach dem quasi den Beweggründen ähm, gefragt, es geht hier beispielsweise ja nicht um Economic Anxiety, also um irgendwie wirtschaftliche Angst, sondern es geht um rassistische Ressentiments, also es ist empirisch belegt, die Evidenz ist da klar. Ähm, das ist also ein... Treibender Faktor quasi im Narrativ ist die Erzählung, dass weiße, christliche, patriarchale Amerika äh, ist kurz vor der endgültigen Zerstörung und wir müssen jetzt alles tun, um dagegen zu kämpfen. Wenn wir jetzt mal ganz konkret schauen, wo kommt hier eigentlich das Geld her, wie können die das überhaupt alles finanzieren, diese ganzen Netzwerke, das kostet ja Geld. Das stimmt, <lacht> kostet sogar eine ganze Menge Geld. Und tatsächlich... Ähm, hat die Führungsriege der religiösen Rechten ganz enge Verbindungen zu großen Geldgebern und auch zu Firmen aus anderen Bereichen, beispielsweise aus der fossilen Brennstoffindustrie. Das liegt unter anderem daran, dass aus den Staaten, wo sie besonders stark sind, dass dort eben auch diese Industrie und auch andere noch angesiedelt sind, aber sie haben auch noch weitere Geldgeber in anderen Millionären und Milliardären, die die Ansicht haben, dass sie ihr Geld vor dem Staat schützen müssen. Und hier ist man quasi schon früh äh, so eine Art, ja, so eine Art Zweckehe zwischen Libertären und sozialen Konservativen eingegangen. Ähm, ich habe schon zum Beispiel schon oft gehört, ähm, ja, warum unterstützen denn die Kochbrüder, beziehungsweise jetzt ist ja nur noch einer, warum unterstützt denn dieser Kochbruder diese ganzen Trump-Leute und diese religiöse Rechte? Der sagt doch immer, er ist libertär. Was hat er denn davon? Und ähm, an dem Beispiel sieht man dieses Bündnis eigentlich ganz gut, weil man sich in einem gemeinsamen, man hat sich quasi zusammengetan, weil man ein gemeinsames Interesse hatte. Und das zeigt unter anderem äh, die Wissenschaftlerin Melinda Cooper ganz schön, dass man eben das Libertäre und soziale Konservative dadurch zusammengefunden haben, dass sie die sogenannte in Anführungsstrichen Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind, Mutter zu Hause, äh, Vater arbeitet, ähm, unter anderem dadurch in Gefahr sahen, dass äh, die Scheidungsraten hochgehen dass äh, durch die Emanzipationsbewegung auch Frauen arbeiten ging, dass, dass LGBTQ-Menschenrechte bekommen haben und so weiter und so fort. Das heißt, man hat quasi das, das Wirtschaftsmodell, das Wirtschaftssystem, was bis dahin galt und die damit verbundene Hierarchie, äh, sah man in Gefahr und hat also gesagt, okay, äh, wir tun uns jetzt zusammen. Weil, okay, wir haben irgendwie sozial andere Ansichten, egal. Aber hier geht es jetzt tatsächlich ganz einfach ums Geld und um Hierarchie. Und das zeigt sich, also diese Kombi aus Libertären und Sozialen Konservativen, zeigt sich, das zeigt sich auch an dem, an dem Netzwerk und seiner Struktur. Also beispielsweise, wenn man diesen Geldströmen folgt, soweit man das denn kann, die fließen. Und das Mobilisierungspotenzial, wo also diese Geschichte von dem Amerika, das im... Im Niedergang begriffen ist. Die wird unter anderem durch Thinktanks vorangetrieben, aber auch durch Gemeinden, wo also Mitglieder mobilisiert werden und vor allem auch dadurch, dass das amerikanische System, das politische System mit seinen Besonderheiten, wo eben die Stimmen von Amerikanern in ländlichen Gebieten, die dünn besiedelt sind, stärker gewichtet werden als solche in urbanen Gegenden, die dicht besiedelt sind, dass dieses System mit seinen Besonderheiten extrem strategisch bespielt wird. Und so ist es tatsächlich auch egal, dass die religiöse Rechte nur eine Minderheit vertritt, weil sie hat nicht nur die Republikanische Partei übernommen, sondern sie hat über Jahrzehnte hinweg ihre Strategie perfektioniert, sodass sie gar nicht mehr versuchen, das hat man bei Trump tatsächlich sehr gut gesehen, dass sie gar nicht mehr versuchen, eine Mehrheit der Stimmen zu bekommen, sondern dass sie lediglich versuchen, dieses quasi to game the system, also dieses politische System so für sich zu nutzen, dass sie nach wie vor legal an der Macht bleiben oder an die Macht kommen, aber dass man eben keine Mehrheit mehr braucht, keine numerische Mehrheit mehr braucht. Okay, ich würde jetzt ähm, meine eigene Fragen nochmal äh, zurückstellen, weil es gibt tatsächlich einige Fragen ähm, aus dem Internet, die ähm, hier zuschauen. Und ähm, eins passt gerade ganz gut. Äh, Mary Ann Althoff äh, fragt auf Facebook, Stichwort Bible Belt, für wie demokratiefeindlich haltet ihr diese Menschen? Also du. <lacht> ähm, also das ist insofern glaube ich, okay, also ich versuche es mal so zu beantworten. Ähm, das ist natürlich eine Gegend, äh, wo die religiöse Rechte besonders äh, stark ist. Äh, das heißt natürlich nicht, dass jeder Einwohner des Bible Bells Teil der religiösen Rechten ist. So, das war nur vorweg. Aber das sind Gegenden, wo der christliche Nationalismus besonders hoch ist. Und gleichzeitig ähm, wissen wir auch, dass wenn wir uns mal anschauen, ähm, was für Leute dort gewählt werden und was für eine Politik diese Leute machen, dass dort aber auch, ich muss sagen, auch jenseits des Bible Belt, also es ist noch nicht mal auf den Bible Belt äh, beschränkt, dass die Republikanische Partei sich entschieden hat, dass sie, wenn sie zwischen Machterhalt und Demokratie wählen muss, dass die Demokratie dann weg muss, also wenn es nur entweder oder ist. Und tatsächlich ähm, sieht man das, wenn man sich die, das, es gibt auch im Buch diverse Beispiele dafür, wenn man sich die Quellen anguckt, wenn man sich das anschaut, was die, ich mal, die Gründerväter oder die Architekten der, der religiösen Rechten, was die so geschrieben haben, ist es von Anfang an klar, also von den 60er, 70er Jahren an klar, ähm, wir wollen beispielsweise nicht, Paul Warrick sagt, ich will nicht, dass jeder wählen geht. Es ist besser für uns, je weniger Leute wählen gehen. Und das, so erklärt sich eben auch die aktuelle republikanische Politik. Also ich glaube, man muss noch mal, unterscheiden zwischen, nochmal zurück auf die Frage, ich habe jetzt so einen Schlenker gemacht, aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal so den, den Fußsoldaten und äh, der Führungsriege, was die Zielsetzung angeht, aber auch was die Motivation angeht. Trotzdem, was beide verbindet, ist die Ansicht, dass Demokraten, also die Partei, Demo äh, Demokraten und ihre Anhänger, dass das eine, eine illegitime, zutiefst antidemokratische Ideologie sei, die gar kein Recht darauf hat, im demokratischen, mit kleinem d, ähm, Wettstreit überhaupt anzutreten. Das, und deswegen kann innerhalb dieser Denke also auch ein von der, Demokrat, äh, von der demokratischen Partei errungener Sieg nicht legitim sein, weil sie gar nicht erst auf dem Bereich der Legitimität sich überhaupt bewegt, weil sie antidemokratisch ist, weil sie das äh, amerikanische Volk in den Abgrund stürzen wird. Also das ist was, was man glaube ich nicht unterschätzen darf. Ähm, das findet sich nicht ausschließlich in religiöser Ausprägung. Also klar hat man dieses, die, Demo die Demokraten sind vom Teufel besessen, dieses Narrativ. Aber man hat es auch in der intellektuellen Rechten, wo Erst, ich glaube, ich habe so ein bisschen jedes Zeitgefühl verloren während Corona, ich glaube vor ein paar Monaten ist in einer der Magazine der Zeitschriften der äh, intellektuellen Rechten ein Artikel erschienen, äh, wo ganz offen gesagt wurde, ähm, die Mehrheit des Landes sind keine echten Amerikaner. Die, wo, wo eins zu eins stand, die Staatsbürgerschaft ist nicht mehr genug. Die Staatsbürgerschaft ist nicht genug, um ein echter Amerikaner zu sein. Du bist nur ein echter Amerikaner, wenn du letzten Endes dem christlichen Nationalismus dich verschreibst. Okay, heftig. Ähm, ich habe eine weitere Frage von äh, YouTube. Da fragt Tom. Was ist eigentlich mit der Tea-Party-Bewegung passiert? Vor zehn Jahren sprach man von American Taliban und 2016 haben sie nicht Trump, okay. sondern Ted Cruz unterstützt. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, weil man kann an der Tea-Party tatsächlich ganz gut sehen, man kann an der Tea-Party ganz gut die Strategie der Republikaner äh, tatsächlich nicht nur in den letzten zwei Jahrzehnten, sondern auch noch äh, viel weiter zurückgehen, dass man wenn man in eine Situation kam, wo ein radikaler Flügel irgendwie drohte, die Partei zu spalten, dass man sich dann in dem Moment die Entscheidung getroffen hat, okay, wir riskieren nicht, dass die sich abspalten, wir brauchen die, also schlucken wir diese Bewegung. Das sah man damals natürlich perfekt an der Kombi McCain-Palin, McCain ähm, war ja an sich äh, persönlich äh, eigentlich Spinnefeind mit der religiösen Rechten, äh, hat sich dann aber quasi ja, letzten Endes der politischen Realität gebeugt und gesagt: Okay, wenn ich die brauche, äh, dann machen wir halt gemeinsame Sachen mit ihnen. Und ich glaube, dass fast ganz gut die Strategie vieler republikanischer Politiker zusammen, die vielleicht dieser Bewegung selbst nicht angehören oder sich nicht dazu zählen würden. Und auch dem, was man oft in Medien lesen konnte. Ne? Also so dieses, ja, die paar Spinner, die sind halt dabei und die muss man irgendwie ein bisschen bespielen. Dann geht man einmal hin und erzählt irgendwie, was sein liebster Bibelvers ist und dann ist gut. Aber man hat letzten Endes nicht nur die Bewegung unterschätzt, sondern auch das Netzwerk, das sie hat. Und dadurch, dass dieses Netzwerk ebenso mächtig geworden ist, muss letzten Endes mittlerweile die Republikanische Partei die religiöse Rechte hofieren, weil sie ohne sie keinerlei Chance hat. Und man sieht in, ab so ab den 90er Jahren, dass... Äh, dass beispielsweise durch die sogenannte Christian Coalition, das ist einer dieser Organisationen, oder dieser Zusammenschlüsse zur Mobilisierung, dass die Mitglieder schrittweise sozusagen die Basisränge der republikanischen Partei übernehmen. Also man hat irgendwie in der republikanischen Partei lange gepennt. Man hat lange Radikale in den eigenen Reihen toleriert, auch hofiert irgendwie in dem Glauben, man könne das kontrollieren. Und ich glaube, wir sehen gerade, wie die Partei von der eigenen Basis ähm, rechts überholt wird und sich entschieden hat, okay, äh, dann rennen wir denen jetzt hinterher. Weil es gäbe ja immer noch die Möglichkeit, wenn man irgendwie merkt, okay, wir sprechen eine Mehrheit des Landes nicht mehr an, wir können hier mehrheitlich nicht mehr gewinnen, dass man dann eben seine Positionen weiter in die Mitte rückt, dass man an seiner politischen Ausrichtung was endet. Diese Entscheidung würde man treffen, wenn man weiter Interesse hat, innerhalb einer Demokratie zu agieren. Und äh, was die Republikaner gemacht haben, ist das Gegenteil. Sie, haben, sie die bekennen sich ja jetzt offen dazu, wir sind nicht mehr die, die moralische Mehrheit, die Moral Majority, wie es früher hieß, sondern wir sind eine Minderheit. Aber weil diese Minderheit, weil wir die wahren Republikaner sind, brauchen wir euch andere gar nicht, weil ihr seid gar keine wahren Amerikaner. Und das ist natürlich eine Argumentation, äh, die ja auf ziemlich düstere Wege führt. Und ähm, man sieht das aber jetzt auch auf Bundesstaatsebene ganz eindeutig, was das Ziel ist. Und das Ziel ist, wenn wir an der Macht bleiben wollen, sollen, dann muss die Demokratie weg. Ich würde noch eine Frage ähm, aus dem Internet nehmen, bevor ich dann nochmal vielleicht zwei Abschlussfragen äh, stelle. Die ist nämlich sehr interessant. Wieso funktioniert die Politik des Postfaktischen in den USA so gut? Weshalb gibt es einen so gravierenden Verlust des Vertrauens in Wissenschaft, Politik und Medien? Ah. Ganz vielstichtige Antwort müsste man da geben. Also ich fange mal an mit, mit Wissenschaft. Ähm, da ist es tatsächlich, auch da gibt es zig Studien zu, die auch im, im Buch äh, ganz oft zitiert werden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wissenschaftsfeindlichkeit und der religiösen Rechten. Also das sieht man daran, wenn man, dazu muss man noch weiter in der Geschichte zurückgehen, quasi in die Aufspaltung zu Beginn des letzten Jahrhunderts in, von den quasi, von den sogenannten Mainline-Protestanten, also das, was man vielleicht so normale oder moderate Protestanten nennen würden, und den ähm, Evangelikalen, die sich ja selber übrigens anfangs Fundamentalisten ähm, nannten und das dann erst, äh, nachdem es schlechte PR, äh, PR, äh, PR gegeben hat, quasi dieses... Label wieder, wieder ähm, fallen ließen. Und ähm, das hing damit zusammen. Also diese, diese Spaltung entstand unter anderem, weil es hat sich wahnsinnig viel in der Welt getan. Es gab äh, viele Neuerungsprozesse, neue Technologien, ähm, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und die Mainline-Protestanten haben halt gesagt, okay, das lässt sich wunderbar mit unserem Glauben ähm, vereinen. Und die Fundamentalisten haben gesagt, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und ähm, da findet sich quasi die Wurzel dieser äh, Wissenschaftsfeindlichkeit und dieser Wissenschaftsskepsis. Ähm, wenn wir, das sieht man übrigens auch beim Impfen, und äh, auch dazu gibt es ein ganzes Kapitel äh, im Buch quasi: warum ist die Impfbereitschaft so gering? Äh, das wird dann teils wird theologisch dafür argumentiert, teils ist es aber auch wirklich so eine kulturalistische. Ähm, Argumentation, die man da findet, das geht dann auch schnell in den Bereich der Verschwörungsmythen, da wird es dann auch schnell antisemitisch, also die Pharmalobby kontrolliert alles und es ist ja eine kleine Elite und wann immer es quasi so um Schatteneliten geht, die irgendwelche Geldströme kontrollieren, ist der Sprung zum Antisemitismus nicht weit. Was das Postfaktische angeht, das ist ganz interessant, weil auch das nicht unbedingt etwas ist, was Trump erfunden hat. Er hat es in einer gewissen Weise zu seinem Markenkern gemacht. Aber zum Beispiel so Märchen von »Die Demokraten betrügen bei Wahlen«, das hat nicht Trump erfunden. Damit haben die Republikaner so in den frühen 2000ern ähm, nach Bush Vigor äh, angefangen. und. Deswegen glaube ich, und auch weil man, der Mythos ist ja immer, dass, dass so Leute wie, also dass so große Figuren der, der amerikanischen politischen Rechten, große Konservative, dass die letzten Endes mit Reagan und so weiter dafür gesorgt hätten, dass dieser ganze, dieser rassistische Verschwörungsgläubige, dieses Element ähm, aus der Bewegung getilgt wurde, also dass man sich davon distanziert hat. Wenn man ein bisschen näher hinguckt, sieht man, dass das, gar nicht unbedingt so der Fall ist, sondern dass sich das halt nur schön erzählen lässt. Und deswegen sind bestimmte Phänomene, die wir jetzt heute gerade während, während der Pandemie so massiv äh, ins Licht gerückt sehen, waren vorher schon angelegt. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass das, was ähm, der Faschismusforscher Jason Stanley nennt es, Unreality, also die Schaffung einer Realität, die keine ist, die mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist im Übrigen auch ein Merkmal von faschistischer Politik, übrigens auch zusammen mit äh, Wissenschaftsfeindlichkeit, mit Elitenfeindlichkeit. Elitenfeindlichkeit gerne verbunden mit Wissenschaftsfeindlichkeit, also das so der berühmte Elfenbeinturm, die da oben wollen euch erzählen, wie ihr zu leben habt. Da sind wir auch ganz schnell, übrigens auch im, im deutschen Sprachraum, ähm, äh, gibt es ja viele so Kulturkampf-Narrative von den linksextremen Universitäten. Ähm, dabei ist das natürlich total bizarr. Also Die, die allermeisten Leute, äh, die ich kenne, die irgendwie aus dem Unifeld kommen, sei es jetzt in Deutschland oder in den USA, die allerwenigsten Lehrstühle <lacht> sind Bastionen, äh, linker Politik, also auf lehrenden Seite, ja. Ich, Und, ich würde da mal kurz einhaken, ja. weil das nämlich noch einen weiteren Baustein ja. äh, eigentlich aufmacht. Du hast jetzt genannt, da Feindbild auch Feministinnen, mhm. schwarze Menschen, äh, ja. auch Muslime ähm, mhm. als große Feindbilder. Ein weiteres Feindbild sind natürlich äh, Linke und äh, auch der äh, Antikommunismus, ähm, ja. weil du jetzt äh, Ronald Reagan auch angesprochen hast, ja. der ja die ganzen Evangelikalen abgeholt hat mit einer ja. sehr aggressiven Rhetorik außenpolitisch mhm. gegen äh, die Sowjetunion damals. Da kommt natürlich der Antikommunismus äh, rein und auch jetzt, äh, du zitierst da aus einigen äh, Texten, das halt sozusagen die kommunistische Unterwanderung oder die ja. Linken, die sozusagen die USA da umkrempeln ähm, wollen. Könntest du äh, darauf äh, noch mal eingehen ja. und ist das eine Form des ähm, politischen Christentums oder wie würdest du das bezeichnen, wenn es dann auch dezidiert außenpolitisch wird? Wir mhm. als USA äh, müssen irgendwo eingreifen auf der Welt. Ich glaube, das ist ganz interessant und an der Frage und an der Antwort, dann sieht man auch noch mal, warum man auf den christlichen Nationalismus gucken muss und nicht zum Beispiel nur auf Evangelikalismus. Wir haben ja gerade Reagan erwähnt. Ähm, der hat ja beispielsweise gegen einen Evangelikalen, sogar gegen einen Southern Baptist, Jimmy Carter, äh, gewonnen. Und daran sehen wir noch mal, dass es hier nicht nur irgendwie um Zugehörigkeit auf dem Papier geht, evangelikal oder nicht, oder letzten Endes überhaupt reine Theologie, sondern es geht um Politik. Und die religiöse Rechte ist eine in sich zutiefst politische Bewegung. Um beim Beispiel Kater zu bleiben, der war ihnen zu lasch, zu wenig maskulin, zu wenig aggressiv, unterstützt Feminismus, setzt ihre Politik nicht so durch, wie, ähm, wie sie es gerne hätten. Und da sehen wir, dass dieser, diese religiöse Rechte verkörpert eine Form des autoritären Christentums, das meiner Ansicht nach, da streiten sich ähm, auch Fachleute, aber es gibt, denke ich, Argumente dafür, dass man teilweise auch faschistische Tendenzen tatsächlich finden kann. Ähm, und für diese Leute sind beispielsweise äh, andere, die pazifistischen Strömungen des Christentums anhängen, für die sind das keine echten Christen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine... eine eine religiös aufgeladene politische Ideologie, das macht sie letzt, das macht sie aber nicht weniger religiös. Also ich habe oft den Eindruck, dass es immer heißt, okay, entweder es ist religiös oder es ist politisch. Aber es ist hier tatsächlich eine Form und ein Ausdruck, nicht nur von politischem Christentum, insofern, dass die Leute hier aus dem Christentum ihre Motivation ziehen, sich politisch zu, äh, zu Engagieren. Das wäre ja was ganz anderes. Dagegen, also dagegen ist ja niemand. Dagegen argumentiere ich auch nicht. Sondern es geht hier um ein politisches Christentum, was seine Vorstellung der gesamten Gesellschaft aufdrückt. Okay, vielen Dank für die Einordnung. Ich ähm, würde jetzt angesichts der Zeit äh, auch ähm, zu einem Themenkomplex äh, noch mit einer ähm, Abschlussfrage kommen. Mhm. Und zwar, ob das auf äh, Deutschland irgendwie übertragbar ist. Also so Beatrix von Storch äh, bei der AfD ja. ist ja auch immer bei dem sogenannten Marsch für das Leben dabei. Wir hatten jetzt im Sommer diese äh, Querdenken-Demonstrationen, die halt auch bis vor das Reichstagsgebäude gekommen sind. Rechte Blogger wurden von AfD-Politiker in, in den Reichstag gelassen. Dort haben sie Abgeordnete bedrängt. Also Gibt es in Deutschland eine ernstzunehmende Basis für diese, dieses Milieu von ähm, rechtsreligiösen Fundamentalisten oder würdest du sagen, das ist eher ein US-amerikanisches Phänomen? Also die religiöse Rechte als solche, das muss man glaube ich vielleicht auch nochmal betonen und da gibt es im Buch deswegen auch ein eigenes Kapitel zu, ist nicht nur eine amerikanische Bewegung, sondern die ganze Bewegung ist tatsächlich international ausgerichtet. Das heißt, es gibt auch in Deutschland fundamentalistisch religiöse Kräfte, die versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen und es teilweise auch tun. Es gibt auch wirklich Verbindungen in die Politik, wo man genau draufschauen muss. Das ist ja Beatrix von Storch ähm, genannt. Das ist zum Beispiel so ein Teil dieses, dieses rechten katholischen Milieus, was ja auch hier ein bisschen Auftrieb bekommen hat in den vergangenen Jahren. Und man sieht auch tatsächlich auch an diesen selbsternannten Querdenken-Demos, da war ja auch von Anfang an äh, die Verbindung zum Rechtsextremismus da, äh, von Organisatoren und so weiter und so fort. Also man hat dort keine Berührungsängste. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen dass es diese Erzählung quasi des christlichen Nationalismus äh, hat es hier zumindest in der amerikanischen Form in Deutschland schwieriger, weil wir, weil es hier nicht so einfach ist, eine historisch falsche, aber irgendwie überzeugend klingende Origin Story zu erzählen. Also Amerika hm. als christliches Land von Christen für Christen gegründet. Das funktioniert irgendwie bei der deutschen Geschichte nicht so richtig. Ähm, trotzdem wie gesagt, gibt es auch hierzulande Organisationen der religiösen Rechten, die auch international vernetzt sind, auch mit Verbindungen in die USA. Aber es gibt keine, zumindest nicht im Vergleich zur amerikanischen, keine entsprechende politische Infrastruktur, die dem amerikanischen äh, Level entspricht. Ja, man, man muss auch noch äh, ergänzen, dass ähm, die indigene Geschichte ähm, sozusagen dieses ja. Landes oder dieses Erdteils komplett einfach komplett ausgeblendet wird. Aber vielleicht noch eine ganz kurze mhm. ja. Abschlussfrage. Ähm, gab es ähm, Rezeption in den USA von diesem, wie ist es eigentlich eine Selbstbezeichnung, Sturm auf das Reichstagsgebäude oder da, als das auf der Treppe so eskaliert ist? Also gibt es da Wechselwirkungen oder gegenseitige Inspiration? Ähm, also... Es ist zumindest jetzt in der religiösen Rechten nicht irgendwie breit rezipiert worden. Das hat man da glaube ich eher gar nicht mitbekommen und hat deswegen auch nicht irgendwie als Vorbildfunktion oder so gedient. Es war ja, also es wurde ja jetzt in den vergangenen Tagen immer mal wieder auch in Interviews irgendwie gefragt, kann man da die Parallele zum Kapitol ziehen? Da würde ich sagen, nein, das ist so nicht auch. Also das ist nicht vergleichbar, also die Masse an Menschen war nicht vergleichbar, auch das Level von Gewalt, das angewandt wurde. Trotzdem zeigt natürlich dieser Vorfall ähm, mit dem Reichstagsgebäude auch, dass es hier das Potenzial gibt. Und das mag zwar bei uns ein kleinerer Teil der Gesellschaft sein, trotzdem gibt es auch ja immer wieder hier Studien, das ist die Mitte-Studie oder andere, die zeigen, dass die so oft beschriebene sogenannte Mitte der Gesellschaft ebenso anfällig ist für äh, rechtsextreme äh, Ressentiments und Ideologien, sodass ich glaube, sich allein darauf zu verlassen, diese Leute sind so wenige, äh, wir haben zwar nicht das entsprechende politische System, was es ihnen erlaubt, das auszunutzen. Ähm, man braucht hier die Mehrheit der Stimmen, aber es, man sollte sich da nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Man sollte ein waches Auge auf diese, auf diese Milieus haben, äh, um eben schnell zu merken, wenn, äh, wenn sich ihr Einfluss weiter ausweiten sollte. Annika Brockschmidt, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, dass du uns hier äh, Rede und Antwort gestanden hast. <lacht> Wer sich noch mehr interessiert, äh, kann sich dieses Buch besorgen. Amerikas Gotteskrieger bei Rowold erschienen. Hier, ich es einfach nochmal. Und äh, wir von Ausnahme und Zustand sind nächste Woche wieder für euch da. Um 19 Uhr hoffentlich mit dem Thema Atomkraft. Ja oder nein? Was eigentlich mit der anti atom so passiert? 19 Uhr. YouTube und Facebook wieder live. Herzlichen Dank, Annika. Kommt gut äh, in die Woche und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.